Anni, Oini, Lehmann, ich hoffe, ich habe das richtig gesagt, sagt, was mich interessieren würde, könnt ihr von dort oben die Rotation der Erde sehen. Die dreht sich ja relativ schnell, aber ist das wahrnehmbar? Die Rotation sieht man nicht. Wir fliegen mit 7,5 Kilometer pro Sekunde um die Erde. Die Rotation der Erde, die beträgt am Äquator höchstens einen halben Kilometer, also 0,5 Kilometer pro Sekunde. Aber wir sehen den Effekt der Rotation, denn wenn wir die Bahn der internationalen Raumstationen auf die Erde legen, auf die Erde projizieren, dann kommt die mit jedem Umlauf ein Stückchen weiter westlich raus, ungefähr 220 Kilometer. Und das ist ein Effekt der Rotation der Erde. In den 90 Minuten, die die Raumstation braucht auf ihrer Bahn, um die Erde zu fliegen, hat sich die Erde dann genau um 220 Kilometer weitergedreht. Und so kriegt man im Laufe eines Tages, also 24 Stunden, 16 Umläufe, einmal alle Gegenden der Erde direkt unter der Raumstation zu sehen.